Das ist ein ja. Und so einen kleinen Wohnen und wollten eigentlich ein gut was für das tun. Was haben wir für um jetzt tun? Er hat gesagt, das nehmen wir ja auch. Mal. Und Aber wir bleiben. <lacht> Die brauchen ja irgendwo auch.